Das ist ein Zeichen, das wird weit über Thüringen hinaus wahrgenommen werden. Der künstlich herbeigeschriebene grüne Höhenflug ist hiermit beendet. Komm! Die Menschen hier im Land, die wollen eine Politik auf der Basis des gesunden Menschenverstandes. Sie wollen keine ideologischen Wolkenkuckuckshalbe mit Steuermilliarden finanzieren. Auch das ist ein klares Signal hier aus Thüringen. Liebe Freunde, und was vor allen Dingen ein klares Signal ist, hier aus Thüringen, aus Brandenburg und aus Sachsen, dass wir der Partei jetzt den Weg gewiesen haben. Und das möchte ich abschließend noch betonen. Schauen wir in unsere europäischen Nachbarländer, schauen wir wie Erfolgsgeschichten geschrieben werden, wenn wir ein erstarrtes kartellparteien aufbrechen wollen. Der Weg des Erfolgs ist der Weg des solidarischen Patriotismus. Nicht nur für Thüringen, nicht nur für Brandenburg und Sachsen, nicht nur für den Osten, wo wir jetzt schon eine neue vitale Volkspartei sind, sondern für Deutschland. Ja.